Jo Leute, was geht? Hier ist wieder euer EMP-Doppel-IO, der Boss hier vom Boss-Channel Number One, meine Freunde. Und herzlich willkommen zu diesem kleinen Boss vs. Randy. Heute haben wir den Sharky am Start, Digga. Stell dich doch mal am besten hier ein bisschen vor. Was geht? Es war eine kurze Vorstellung. Ja. Ich sag mal so, Jungs, der gute Mann hat mich hier im Livestream quasi live herausgefordert und dachte wirklich, er hat ja eine Chance gegen den Boss. Was natürlich, ich sag mal, unrealistisch ist. Aber wir schauen mal, was der gute Mann hier so zu leisten hat. Bis jetzt sieht es nach, ja, nicht so viel aus, Sharky, Digga. <lacht> Ihr müsst auch wissen, er hat sich hier groß angekündigt und spielt noch mit Maus und Tastatur. Ah, ich habe vermutet, du machst die Möwentaktik, Digga. Ja, die ging ein bisschen in die Hose. Das habe ich gemerkt, Digga. Aber die Möwentaktik kann auch tendenziell nur der Boss, Digga. Ah? Sag mal so, Jungs, er ist ein riesen. Zuschauer von mir. Haben wir ihn mal den ein oder einen Kill? Lassen wir ihn mal, glaube ich, die Runde. Ah, Sharky, Digga. Ah, oh. ja, da hast du den Headshot kassiert. Sharky, Digga. Aber ihr müsst doch wissen, der Mann ist bestimmt ein bisschen aufgeregt. Gegen den Boss spielt man ja auch nicht jeden Tag. Stimmt Absolut Sharky? Nicht. Absolut das, nicht. Ja, das... Doch, doch, Digga. Die Hände zittern schon. So wie die Stimme auch, Jungs. Da zittert gar nichts. Ah, Sharky, Digga. Du hast mal kurz die 100 Präzision ausgepackt. So, jetzt muss ich mal mit zwei hinten spielen. Ah! Ganz kurz. Sharky, Digga, was machst du denn da unten? Skurr! Ah! Ja? Ich sag mal so, in Häusern sind Möwen auch nicht so gut, Digga. Hast du Glück gehabt? Uh. Oh. Ah? Da hat mein Aim ein bisschen ah, da versagt. Da war das Aim, Digga. Ich hab nicht mal Aim gesehen Digga Gut, mal Easy aus der Hüfte der Gunshot verteilt Starkie, für dich sieht so aus Als gehst du hier ohne Punkte heim Kleiner Freestyle vom Boss Ja, ah, irgendwie wenn ich auf dir drauf bin Zieht das Fahnenkreuz immer weg, ich weiß nicht Na Digga, hört sich da nach stabilen Ausrede an Digga Alles Real Talk Skurr. Ah, die Möwentaktik, meine Freunde Ist immer noch am Start wie die 10er Präzision vom Boss. Aber Jungs, ihr müsst jetzt auch nicht irgendwie schreiben, dass der Sharky schlecht ist in die Kommentare. Er spielt auch gegen den Boss, das darf man natürlich nie vergessen. Da sieht eigentlich jeder alt aus. Selbst ein Baby würde gegen den Boss im 1 versus 1 sehr alt aussehen, Jungs. Kleiner Freestyle. Ja, war ein kleiner Freestyle. Ah, Sharky, immerhin hast du noch einen Kill gemacht, Digga. Kommt noch, kommt Ah, hinter dem Häuschen da, in dem kleinen Auto, Digga. Hinter dem Opelwagen, ja. Mann. Pass mal auf, dass da keine Nuklear kommt. <lacht> Kollege, du musst hier ein bisschen auffassen, Digga, die Zuschauer. Nicht, dass die in ihrem Lachen ersticken, Digga, bei deinen Ansagen. <lacht> der Boss ist hier gerade ein bisschen nett. Lässt dem Mann den einen oder anderen Kill, da wird der Mann hier schon ein bisschen großmütig, Jungs. Ihre Streak. Ja, wie gesagt, Digga. Aha. Wir lassen dich hier mal den einen oder anderen Kill machen. Wir sind ja nett. Oh. Der Boss ist nicht mehr so rücksichtslos wie früher, müsst ihr wissen. Ach, Sharky, Digga. Komm doch mal raus, Digga. Nee, nee, so wird das aber nichts. Da connectet da nichts. Hast du aber auch eine wilde Maske an, Digga, hier im Spiel? Hä? Ja. Na ja, Digga. Na, wo bist du denn? Trau dich raus. Da hab ich mich rausgetraut, Digga. Hm. Ich sag mal so, wenn der Boss das rauskommt, gelegt. dann scheppert's. Das ist da ah. Spiele ich hier gegen die guten alten Vekos oder warum sind hier so viele Ausreden <lacht> am Start, Digga? Ihr Sharky. 15 zu 7? Ihr müsst wissen, Jungs, gut der gute Mann hat hier im Vorhinein sehr hart gepusht, dass er den Boss hier easy wegholen wird. Aber, meine Freunde, sehen wir auf jeden Fall, dass hier das genaue Gegenteil passiert. Alles ah, entspannt. Sharky, nur mal kurz zu deiner Information. Es geht übrigens bis Oder 20, rechts. sind die alten Boss-Spiele-Regeln. Okay. Ah, hier mit der Akimbo-Pistole ist eigentlich gegen die Regeln, Digga. Ist es. Ist eigentlich oh. gegen die Regeln, Digga. Das wusste ich nicht. Ah! <lacht> Warst du auch ein bisschen billig am Boden gelegen, Digga? Aber wir lassen es lieber Taktik. durchgehen. Das war dann die Wurmtaktik oder wie wird die genannt? Ne, ne? Ja doch, doch, Digga, das ist die Würmchen-Taktik. Fliegende Möwe. Ne, Möwen ah. liegen nicht, Digga. Die fliegen nur. <lacht> So Jungs, das hat der Sharky auch seine elf Kills, jetzt machen wir, jetzt drehen wir mal hier ein bisschen an. So. Ich krieg... Hopp, erzähl eine Ausrede ruhig zu Ende, Digga. Wir sind alle sehr gespannt. Ich habe keine Ausreden. Ja, für so eine, ich sag mal, blamable Leistung, nach so einer großen Ansage, Digga, da würde ich mich oh. auch eher bedeckt halten. Die muslimische Frauen. Kleiner Freestyle-Jungs. Na, hier, Digga. hat hätte die Mögen-Taktik probiert. Ah! Mhm. ah. Man merkt, hier. man merkt, du bist trotzdem Abonnent von mir, Digga. Die ein oder Danke. andere stabile Technik hast du dann doch schon noch drauf, vom guten alten Boss. Ah, oh. hier wird auch noch gecheatet, Digga. Auf <lacht> ganz unentspannter Basis. Ah, da wurde mal kurz die 100er Präzision noch mal ausgepackt hier zum Ende. Na, ich habe gerade auch einen 500er Ping. Ich auch, Digga. Ja. Skurr! So, und hier wurde noch mal kurz mit Abschluss die Möbentaktik das Ding nach Hause geholt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Sharky, du kannst dich ja noch mal verabschieden. Haut rein. Skurr!